Discord Member bekommen ist die eine Sache. Sie aber zu behalten und um eine aktive Community zu bekommen, ist aber die andere Sache und meiner Meinung nach auch das viel Schwierigere. Deshalb werde ich euch heute in diesem Tutorial zeigen, wie euren Discord server verschönert und besser strukturiert. Ich werde aber wirklich auf alles eingehen, von der Serverstruktur bis hin zum Design der einzelnen Kanäle. Wird hier wirklich nichts ausgelassen? Dieses Tutorial richtet sich vor allem an Discord-Server, die Probleme mit inaktiven Usern haben oder allgemein gar kein Konzept haben, wie sie den Server aufbauen sollen. Falls euch das Video gefallen sollte und ihr dieses Format auch in Zukunft unterstützen wollt, würde ich mich gerne über ein Abo freuen. Es ist wirklich komplett kostenlos und ihr könnt jederzeit de-abonnieren, wenn euch mein Content nicht mehr gefallen sollte. Und jetzt würde ich sagen: Abfahrt! Erstmal am Anfang die Basics. Euer Server sollte den cleanen Aufbau haben. Also, es sollte oben am besten einen Platz für den Member-Count haben, damit die Mitglieder eine klare Übersicht haben, wie es denn so aussieht. Den Member-Count eines Service könnt ihr ganz einfach über einen Bot aktualisieren lassen. Da versucht ihr einfach den Member-Account-Bot auf top.gg. Du könnt ihn dort einfach auf euren Server inweiten und ihn dann ziemlich einfach einrichten. Weiter unten sollte ein allgemeiner Bereich sein, mit dem die Mitglieder eine klare Übersicht über vielleicht auch über Levelbenachrichtigungen, Events und News von Partnern macht. Weiter und Sprachkanäle mit einbauen. Das ist am besten. Macht die sehr viele ausführliche Chats. Das ist dann besser, wenn es bloß sehr wenige gibt. Also bei mir ist zum Beispiel so: Es gibt einen Chat für Memes, einen Chat für Global oder einen Chat für eine Spielersuche. Aber auch man muss auch, aber man muss auch an sowas denken wie zum Beispiel ein Chat, in dem man Bot-Commands einfügen kann, weil das ja auch ziemlich lästig ist, wenn das in den globalen Chat geschrieben wird. Voice Chat ist auch klar. Vielleicht ein Radioraum mit einem Radio-Bot. Mehrere Talks, ein Musik-Talk. Was auch noch wichtig sein könnte, ist ein Support-Bereich. Könnte man jetzt einfach ein Ticket-Support machen, also also per Ticket einen Support-Raum einrichten, oder man macht auch noch zusätzlich einen Voice-Support, also man gibt. Leuten auf dem Discord den und, und die können dann im Wartraum anderen Leuten weiterhelfen. Ganz kurze crashkurs wie ihr das Ticket-System auf euren Server einrichtet. Ihr geht in den Browser, ihr geht einfach auf tickettool.xyz, dann wählt ihr den Server aus, auf dem ihr den Bot raufbekommen wollt. Dann geht ihr ihn erneut auf die Seite, klickt auf Manage Servers, klickt dann auf euren Server. Dann geht ihr hier einfach auf Panel Configs, stellt ein neues Panel. Das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und jetzt legt ihr die Rollen aller eurer Teammitglieder fest. Als letztes wählt ihr einfach nur noch den Chat aus, in dem das Ticketsystem drin sein soll. Jetzt können wir zu Discord umsetzen gehen, in den Support Chat und sehen hier jetzt diese Nachricht. Jetzt klicken wir hier einfach auf diese Reaktion und unter öffnet sich ein Ticket, das wir dann bearbeiten können. So einfach geht das Ticketsystem, wenn ihr noch andere Fragen habt, dann zieht euch dafür neu ein anderes Tutorial rein, da gibt es wirklich extrem viel dazu. Und ganz wichtig, das solltet ihr eigentlich auch nicht vergessen, weil es viele immer vergessen, ihr braucht den AFK-Bereich. Das nerven die irgendwo AFK sind, also stellt einfach hier in den Server einstellungen bei Inaktivitätskanal auf den AFK-Kanal und, und wählt hier dann eine Zeit aus damit teilen die leute aus und ihr habt keine inaktiven user die hier... der vierte punkt ist das äußere design der kanäle ja ihr seht es schon im hintergrund man kann zum beispiel viele coole muster oder emojis in den server einfügen hier zum beispiel im kanal da werden memes reingepostet was ziemlich cool ist und ja ist einfach immer wieder cool wenn man sich anguckt jetzt fragt euch wie das ganze geht denn wie viele vielleicht wissen kann man in diese kanäle keine emojis Einfügen. Auch wenn ich hier über Discord irgendwelche Emojis einfüge, werden die hier nur äh, mit ihrer ID bezeichnet. Ich frage wie das Ganze geht. Ich sage euch, es gibt eine ganz einfache Methode. Willkommen hier mal auf meinem wunderschönen Desktop. Ich sage euch jetzt, wie das Ganze geht. Und zwar geht ihr dafür auf die Internetseite, die ich euch verlinke. Das ist kata-strufal.de. Kat Und dort findet ihr sämtliche Schriftarten ein schriftzeichen zum kopieren also hier weiter unten die ganzen emojis und wenn wir jetzt hier einfach mal irgendeinen nehmen den markieren wir uns einfach mal kopieren ihn mit steuerung c oder kopieren ihn mit steuerung c können wir ihn hier bei den tts nachrichten einfügen gut sieht man es hier nicht so stark dasselbe kann man dann quasi hier mit diesen symbolen machen ja ich habe zum beispiel für, für meinen so weit Symbol hier genommen könnte genauso nehmen oder ihr könnt hier zum Beispiel wie jetzt auf diesem Server hier so Klammern benutzen. Das sieht auch ziemlich cool noch aus. Oder er macht es so geordnet wie auf diesem Server hier, dass es hier sehr gute Trendschläge gibt, das meiner Meinung noch auch noch mal ziemlich clean aussieht. Kommen jetzt zum Nummer 2. und zwar sind es die speziellen Kanäle, die man nicht vergessen sollte und die jeder Server eigentlich braucht, egal für welchen Bereich tätig ist. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen drauf eingegangen und zwar zum Beispiel ein Chat, man Fragen stellen kann an andere User oder an Supporter, ein AFK-Bereich und ein Regelwerk. er fragte euch, wozu ein Regelwerk? Weil naja, die meisten Leute sehen sich, eh, sehen sich das ganz ähnlich an. Das Problem ist, wenn ihr mehrere User bekommt, Kommt es öfter vor, dass die Leute irgendwelche Müll reinschreiben, da könnt ihr einfach auf die Regeln verweisen und habt dann ganz kleine Absicherung, damit kein Müll in den Chat geschrieben wird. Eventuell könnt ihr da noch ein Level-Chat mit einbauen, mit dem aktive User belohnt werden. Dadurch steigt ihr die Aktivität. Zum Beispiel bekommt man ab einem bestimmten Level irgendeinen bestimmten Rang oder auf eurem Lieblings-Minecraft-Server kann man da was gewinnen. Ist eigentlich komplett egal, aber solche Level steigern die Aktivität. So dass der User freiwillig aktiver in den Textkanälen wird. Wichtig ist auch noch ein Teambereich, bei dem die Teamler sich organisieren können. Das Team ist ja sehr wichtig auf Discord, damit der Server geregelt und richtig läuft, damit auch im Chat alles clean und so weiter. Diesen Bereich den solltet ihr für andere User nicht zugänglich machen. Also am besten solltet ihr den gar nicht sehen. Aber für euer Team ist es halt zur Organisation da, vielleicht auch noch ein Besprechungsraum, einer für Commands, einer für Reports, eine Konsole. Ein Log Channel ist nämlich dann auch ganz wichtig. Hier kann man dann zum Beispiel sehen, warum jemand zum Beispiel gemutet wurde. Waren jemand irgendeinen Sprachkanal? Damit kann man auch seine eigenen Teammitglieder ein bisschen überwachen, ob die keinen Müll machen. Kommen wir jetzt zum Design der Kanäle. Ihr seht hier zum Beispiel, ich zum Beispiel das Regelwerk und dann ist hier so ein Banner als Titel und dann kommen hier sehr schön formatiert die chat -Riegeln. Fragt euch wahrscheinlich, wie ihr das nachmachen könnt. Viele wissen es wahrscheinlich nicht. Deshalb werde ich das Ganze jetzt mit euch Schritt für Schritt nochmal durchgehen. Ihr geht in den Internetbrowser auf textcraft.net. Hier kommt ihr dann auf diese Seite oder auf dieses Overlay. Und hier könnt ihr jetzt diesen Banner, sag ich mal, so ungefähr nachmachen. Das geht wirklich komplett unaufwendig. Und ihr könnt es in unter einer Minute locker hinbekommen. Also ich mache jetzt das hier mal... Nach zum Beispiel für Regelwerk. Hier auf Create. Und ihr seht ihr schon, wird der Text hier umbenannt. Dann könnt ihr hier noch zweite Zahlen hinzufügen, hier auch nochmal die Farbe festlegen. Jetzt zum Beispiel von meinem Server Display Unity. Könnte man jetzt hier noch drunter schreiben. Kann hier noch die Schriftart festlegen. Ich finde, die hier sieht eigentlich ziemlich cool schon aus. Könnt ihr hier noch reinmachen? Aber ich würde sagen, das sieht gut aus. Hier oben kann man auch nochmal die Schriftart ändern und sie mal so ein bisschen durchprobieren was man so besser findet hier kann man auch den Inhalt also die Muster ändern das ganze hat ich finde hier jetzt zum Beispiel sowas noch mal ziemlich geil hier noch mal wie groß die Datei ist ich empfehle euch allgemein was ziemlich großes damit es halt nicht so verpixelt aussieht hier auch noch die Umrandung hier würde ich auch was größeres reinmachen, weil es kommt immer darauf an wie Discord eingestellt ist, ob es jetzt ein weißer Hintergrund ist oder ein schwarzer, das sieht man manchmal. Ein paar Sachen nicht so gut, deshalb nehmt eigentlich immer Standardmäßig das hier. Genau. Und wenn ich das Ganze jetzt haben möchte, klicke ich hier ganz einfach auf Download, kommt hier kurz Werbespot und ich bekomme es jetzt hier in meinen Download-Ordner rein. Dann kann ich jetzt einfach auf Display of Unity gehen, in den Kanal, wo ich das Ganze ran haben will. Ich habe jetzt hier schon den Regelwerk-Kanal, wird jetzt hier einfach die Datei senden. Und schon sehen wir, haben wir so einen schicken Banner. Der sieht natürlich auch so cool aus, sondern macht das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher und ersetzt diese langen Überschriften, die man so ähnlich so gut formatieren kann. Jetzt kann ich dann hier noch so Unterpunkte machen. Ihr fragt euch, wie das jetzt hier geht. Also ganz einfach: Fett schreiben kann ich mit zwei Sternchen am Anfang und am Ende. Also hier zum Beispiel: Hallo, dann nochmal zwei Sternchen. Habe ich diesen Effekt. Wenn ich diesen Strich am Rand haben will, die man von den Erwähnungen kennt oder von den Zitaten. Einfach dieses Zeichen hier rein. Dann mache ich ein Leerzeichen und ihr sieht das man sich automatisch hier so um. Und da kann ich hier auch irgendwas reinschreiben. Und ihr seht, es so geschrieben. Jetzt zum Beispiel hier noch in den Regeln könnte man hier noch mit so ein paar Paragraphen das Ganze verschönern. Ich finde aber, dass es das so schon ziemlich cool aussieht. Und das kann man wirklich überall machen. Also auch im Regelwerk, im verifizieren Kanal. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt auf meiner Liste, und zwar ist das, das Konzept. Denn meiner Meinung nach ist es wichtig, dass ein Discord-Server ein bestimmtes Konzept verfolgt. Es bringt nichts, wenn irgendwie einen Discord-Server hat, aber keine weiß wirklich, für was er da ist. Der Server sollte auch einen Zweck haben. Und so einfach zockt Server reicht eigentlich heutzutage nicht mehr aus, um einen erfolgreichen Server aufzumachen. In meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel der Community-Server von meinen YouTube-Videos. Wenn man Minecraft-Netzwerk hat, ist das Ganze so, dass man einen Discord-Server zu einem Minecraft-Netzwerk aufmachen kann. Man kann theoretisch auch einen Discord-Server für speziell für Memes oder Sprüche aufmachen. Das kommt auch noch gut an, aber einfach so Game das zieht nicht mehr. Also es ist wichtig, dass ihr euch ein Konzept überlegt für euren Server und ihr müsst auch den User darauf aufmerksam machen, welches Konzept euer Server hat. Das nächste habe ich euch schon so ein bisschen angesprochen und das ist heißt, Community-aktivität. Denn eure User müssen auch einen Grund haben, warum sie aktiv sind. Zum Beispiel durch regelmäßige Giveaways. Da kann ich zum Beispiel bloß den Giveaway-Bot empfehlen, mit dem man das super easy und super schnell einrichten könnt. Das ist da auch wirklich gar kein Thema. Geht ihr euch komplett kostenlos auf top.gg runterladen, gebt einfach nur Giveaway an und ja. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, der ist nicht so leicht zu erfüllen. Und das sind das eigene Bots. Hier zum Beispiel ist aber Gamerzone, der hat, wir haben hier einheitliche Bots. Und da müsst ihr schon zugeben, das sieht ziemlich cool aus vor allem auch noch mit diesen Profilbildern, dass man so bei diesen Default-Bots nicht machen kann. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eigene Bots erstellt, dann könnt ihr euch gerne eines der letzten Videos, die ich hochgeladen habe, angucken. Da zeige ich euch, wie ihr komplett ohne Programmierkenntnisse einen Bot selber erstellen könnt. komme jetzt zu den Self-Roles. Self-Roles sind eine ziemlich coole Möglichkeit, um den User, um die User auf seinem Server in verschiedene Gruppen einzuteilen. Auf meinem Server ist es so beim Verifizieren-Kanal. Wenn ich hier auf dem Server join, kann ich mich hier verifizieren, wie alt ich bin, auf welchen Plattformen ich spiele und ob ich die Musik-DJ-Funktion auf dem Server nutzen möchte. Wenn ich das Ganze dann gemacht habe, sieht das Ganze circa so aus. Ich habe hier unter Plattform meine ganze Plattform, auf die ich spiele, bei den Games die Games, beim Alter und beim Alter das Alter. Dadurch kann ich zum Beispiel spezielle Kanäle machen, in denen ich spezielle User dann einfach reinlasse. Das ist hier zum Beispiel auch gemacht, dass man ziemlich viele Rollen festlegen kann, von Plattformen bis hin zu Games oder über die Herkunft. Das ist ziemlich cool, da findet man nämlich dann immer die passende Person zum Zocken. Ja, und der letzte Punkt mag für ein paar komisch klingen und zwar ist es der Trash Chat. Bei mir auf meinem Server gibt es zum Beispiel einen Trash Chat, bei dem wird eigentlich nichts Lütziges reingeschrieben, aber man kann sich ja auch mal austoben, denn. Discord ist auch manchmal dafür, dass man einfach nur rumspammt. Deshalb sind Trash-Chats eigentlich schon eine ziemlich praktische Sache. Damit verhindert ihr, dass damit eure normalen Chats, die eigentlich für was Produktives gedacht sind, zugemüllt werden, sondern ihr habt halt diesen Chat hier. Das tut euch wirklich was. Und in diesem Chat hier wird zum Beispiel auch in diesem Chat hier ist zum Beispiel auch Spamming erlaubt. Und es hat eine ziemlich coole Möglichkeit, das Ganze so zu machen. Das was jetzt mit diesem Video, das was jetzt mit diesem Video, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Doch gerne meinem Discord-Server joinen, Link ist in der Beschreibung. Da gibt es eine relativ aktive Community. Und ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.